Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video unserer kleinen Videoreihe zur Einführung in die Versorgungsforschung. Ich bin Anja Rottowe und arbeite an der Technischen Universität Dortmund im Fachgebiet Rehabilitationssoziologie. Aber um mich soll es hier ja gar nicht gehen, sondern um das spannende Gebiet der Versorgungsforschung. Fangen wir doch mal an mit einem kurzen Einblick in die Geschichte der Versorgungsforschung. Die Versorgungsforschung ist ein ziemlich junges Forschungsgebiet. 1988 wurde die Versorgungsforschung das erste Mal als Outcomes Research von Paul M. Elwood definiert. Er schrieb Outcomes Research: The Study of the End Results of Health Services that take patients' experiences, preferences and values into account. Also Outcome-Forschung: Das Beobachten der Resultate im Gesundheitswesen, wobei die Erfahrungen, Präferenzen und Werte der Patientinnen und Patienten mit einbezogen werden. Zwei zentrale Aspekte der Versorgungsforschung sind hier schon genannt. Outcome bzw. Resultate und Erfahrungen, Präferenzen und Werte des Patienten. Inzwischen hat sich die Definition der Versorgungsforschung aber deutlich weiterentwickelt. Im Lehrbuch Versorgungsforschung steht die gleich gleichfolgende Definition. Die ist erstmal unübersichtlich, aber wir schauen uns das nochmal Stück für Stück an. Versorgungsforschung ist ein fachübergreifendes Forschungsgebiet, das ausgehend von der Patientinnen- und Populationsperspektive und vor dem Hintergrund komplexer Kontextbedingungen die Versorgungsstrukturen und Prozesse der Gesundheitsversorgung untersucht, den Outcome auf Ebene der Alltagsversorgung beschreibt und komplexe Interventionen zur Verbesserung der Versorgung evaluiert. Okay. Also zuerst einmal haben wir fachübergreifendes Forschungsgebiet. Das heißt, es kommen verschiedene Perspektiven, wie zum Beispiel die der Medizin, der Pflege und Rehabilitationswissenschaften zusammen. Genauso werden fachübergreifende Methoden wie unter anderem aus der empirischen Sozialforschung, Statistik und so weiter angewandt. Aber auch ethische, rechtliche oder ökonomische Punkte werden nicht außer Acht gelassen. Wir haben also eine Vielzahl an Betrachtungs- und Herangehensweisen, die alle ihren Teil zur Versorgungsforschung beitragen. Der nächste wichtige Punkt ist hier die PatientInnen- und Populationsperspektive. PatientInnenperspektive bedeutet, dass wir die Erfahrungen, Präferenzen und Werte der einzelnen Personen berücksichtigen müssen, wie es auch schon Elwood beschrieben hat. Ausgehend von der Populationsperspektive müssen wir aber auch die gesamtgesundheitliche Versorgung berücksichtigen. Vor dem Hintergrund komplexer Kontextbedingungen heißt, dass so ein zu untersuchender Fall nicht immer gleich ist, sondern von so vielen Faktoren beeinflusst wird, dass es kaum lineare und einfache Zusammenhänge mehr gibt. Dann geht es weiter. Untersuchung der Versorgungsstrukturen und Prozesse der Gesundheitsversorgung. Strukturen sind hierbei zum Beispiel die Anzahl von Fachkräften oder deren typische Handlungsroutinen. Ein Prozess ist die Krankheitsversorgung und deren zeitlicher Verlauf. Okay, als nächstes steht hier was von... Outcome. Genaueres dazu gleich, aber grob gesagt ist der Outcome das Ergebnis einer Behandlung für den Patienten oder für die Patientin. Auf Ebene der Alltagsversorgung meint, dass wir im Alltag natürlich keine Laborsituation haben. Das heißt, die Wirkung einer Maßnahme kann stärker und schwächer ausfallen als zunächst vermutet, auch Effectiveness Gap genannt. Als letztes haben wir hier noch Evaluation komplexer Interventionen. Diese geht Hand in Hand mit den komplexen Kontextbedingungen. Wir müssen die begleitend und abschließende Bewertung von Interventionen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, weil wir oft gar nicht wissen, welche Komponenten der Intervention tatsächlich im Alltag ihre Wirkung zeigt. Beispiele hierfür sind die elektronische Patientenakte oder präventive Hausbesuche durch Pflegekräfte. Vereinfacht könnte man diese lange Definition auch so zusammenfassen. Versorgungsforschung ist die wissenschaftliche Untersuchung der Versorgung von Einzelnen und der Bevölkerung mit gesundheitsrelevanten Produkten und Dienstleistungen unter Alltagsbedingungen. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Outcome. Am besten lässt sich der Outcome mit dem sogenannten Throughput-Modell erklären, das in vier Schritten den Prozess einer Behandlung beschreibt. Der erste Schritt ist der Input. Als Input wird die Ausgangssituation einer Behandlung beschrieben. Das sind also die Patientinnen und Patienten und ihr Versorgungsbedarf, also beispielsweise ihre Erkrankungen. Im nächsten Schritt folgt der Throughput. Das sind beispielsweise die Versorgungsstrukturen eines Krankenhauses und auch der behandelnde Arzt und die Ärztin gehören hierzu. Das ist quasi der Ort, an dem eine Leistung erbracht wird, die dem Patienten und der Patientin zugutekommen soll. Man nennt diesen Ort auch manchmal Blackbox, weil wir nicht genau wissen, wie eine Versorgungsleistung erbracht wird. Der nächste Schritt, der Output, beinhaltet die finale und tatsächlich erbrachte Versorgungsleistung. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um eine OP oder ganz generell eine Maßnahme, die zur Rehabilitation oder ähnlichem ergriffen wird. Hier sind wir aber noch nicht ganz am Ende der Kette, denn zuletzt haben wir hier noch den Outcome. Der Outcome beschreibt, ob und wie diese Maßnahmen beim Patienten ankommen und was sie bewirken, also wie sie sich im Alltag bemerkbar machen, positiv wie negativ. Stellt man sich zum Beispiel eine alte Dame vor, die stürzt und infolgedessen ein neues Hüftgelenk erhalten muss. Das eingesetzte Hüftgelenk selbst ist der Output. Der Outcome hingegen ist nicht etwa eine erfolgreiche und komplikationslose Operation, sondern die Schmerzfreiheit der Patientin und die Fähigkeit, wieder gehen zu können. Okay, aber was macht die Versorgungsforschung jetzt genau? Schauen wir uns doch mal ein Beispiel an. Die INA-Studie. Ina ist kurz für Inanspruchnahme, soziales Netzwerk und Alter am Beispiel von Angeboten der Behindertenhilfe. Erforscht wurde hier, wie die Inanspruchnahme von Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe mit dem Alter und dem sozialen Netzwerk von Menschen mit Behinderung zusammenhängt. Hierfür hat man die Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen, aber auch die Mitarbeitenden in den Einrichtungen befragt, und zwar sowohl persönlich in Interviews als auch schriftlich mit Fragebögen herauskam als ein Ergebnis, dass die Inanspruchnahme von Wohneinrichtungen maßgeblich von der Belastung und Gesundheit der pflegenden Familienmitglieder beeinflusst wird. Ein weiteres Beispiel für eine Studie in der Versorgungsforschung ist das Projekt Electronic Patient Record and its Effects on Social Aspects of Interprofessional Collaboration and Clinical Workflows in Hospitals oder kurz ECOCO. Das Forschungsprojekt, das von drei Universitäten in Köln, Dortmund und Wuppertal ausgeht, untersucht inwieweit sich die Einführung der elektronischen Patientenakte auf den Berufsalltag der betroffenen Berufsgruppen hinsichtlich ihrer Kommunikation untereinander und der Koordination ihrer gemeinsamen Arbeitsprozesse auswirkt. Hierzu werden Daten mit Hilfe von Interviews und Fragebögen erfasst, aber auch die routinemäßig bei Behandlung anfallenden Daten der Krankenhäuser, die sogenannten Routinedaten, ausgewertet. Mehr zu diesen Methoden werden wir noch in den nächsten Videos dieser Reihe erfahren. Damit sind wir schon am Ende dieses Videos angekommen. Jetzt, wo wir wissen, was Versorgungsforschung überhaupt ist, schauen wir uns in den nächsten Videos an, wie man in der Versorgungsforschung forscht und welche verschiedenen Methoden man anwendet. Vielen Dank fürs Zusehen!